Herzliches Willkommen hier zu einem Video von mir, heute nicht alleine, sondern mit dem lieben Alex, der steht hier neben mir. Ja, servus. Ja, der liebe Alex, der ist auf jeden Fall auch in der Videobeschreibung verlinkt. Heute spielen wir mal eine Runde Sky äh, Ja, das Spiel ist auf jeden Fall ziemlich nice. Wir haben vorhin eine Runde gespielt und haben die auch gewonnen. Ja, so zum, ja zum Einwärmen. wir und ja, wir gucken jetzt mal, was wir hier so reißen können in dieser Runde. Und ja. Also, Für, ihr... Fall, für die Leute, die es nicht, nicht kennen, wir müssen einfach den Riesen Zombie töten. Von den Gegnern, ja, und unseren Beschützen. Genau. You... Ich hab's paar dir Sachen. Ich so relativ für dir Sachen kann Ja, das ist gut. Also, mhm. ich kaufen mir zum Teil die meisten Sachen, da ich das Zeug nie finde. Immer genau das Gegenteil. So, ich kaufe mir schon mal eine Dia. -Axt. Und was brauche ich noch? Eine Hose, eine Hose, eine Hose. So, jetzt brauchen wir noch Nahrung und Blöcke. Äh, wann geht's los? Wann geht's los? Ah, jetzt. Ich gehe direkt mal den Zaubertisch holen, weil ja, der ist auf jeden Fall immer sehr wichtig. Ja, der ist echt wichtig. Weil damit kann man dann die Rüstung verzaubern und das Schwert auf Schärfe und Rückstoß 1. Und das bringt auf jeden Fall sehr viel. So ist es. Ich habe sogar einen lava q gefunden, das ist ja nice. Nice. nice. So. Auf jeden Fall, wie es dazu gekommen ist, dass ich und Alex jetzt hier zusammen spielen. Ja, ich habe ihn einfach bei Skype angeschrieben und ihn gefragt, ob wir vielleicht mal zusammen aufnehmen können. Aber wir haben uns schon vorher kennengelernt und zwar hat er mir mal ein Intro gemacht. Das Juh. ist übrigens das Intro, das ich immer noch verwende. Das finde ich cool, dass es das nicht irgendwo verwendet ist. <lacht> <lacht> ja. ja Aber ja, ich brauche mal ein neues. <lacht> You. Ja zur Zeit also, noch ja, aber, ah, ja ich kann. bin ich bin eh noch so Leute am suchen die mir vielleicht ein Intro machen können oder so mhm. ja so ich habe jetzt mal den Bogen verzaubert ich brauche noch ein bisschen Lapis um dann meine Rüstung noch zu verzaubern verzaubern ja verzaubern verzaubern ja verzaubern okay das. so die Schuhe, Schuhe habe ich, Helm, sicher. gut, jetzt brauchen wir dann nur noch Pfeile ein bisschen mehr und dann läuft das Ganze hier, ich weiß nicht, auf wen wollen wir, gehen wir jetzt zuerst auf Gold, weil die haben uns in der letzten Runde voll abgefuckt, weil dann ein Hacker dabei war und der Typ, ja, wir haben sie zwar besiegt, aber war schon stressig, hm. Der hat ziemlich gute Hitze aus, also kraut mit so einem Hack rum. So, ich gehe jetzt mal hier durch. Ich hoffe, die sehen mich nicht gleich. Der eine Typ hat einfach gar nichts. Der Typ hat gar nichts. Gar nichts? Okay. Ja, ich renn durch. Jetzt gehe ich auf den Zombie. Ich glaube, der kapiert den Spielmodus nicht ganz. <lacht> ich glaub, der hat das System noch nicht ganz verstanden. Ja, jeder wie er verstehst. Ja, grün ist raus. Ich kill trotzdem noch den Zombie, weil es gibt extrem viel Geld. Na, warte, wir sind ja auf Gold. Nicht auf Grün. Grün ist raus, genau. Wir sind ja bei Gold. Ich dachte gerade, wir sind bei Grün. Aber ja. ja. Kann man Labis auch kaufen im Shop? Ja, aber äh, die sind mega teuer. Oh, Boah, der eine goldene Typ kommt und hat <lacht> Auf jeden Fall äh, kann man auch Schwärzer mit dem Ambos zusammenfügen. Die Ambosse sind in der Mitte. Oh. Ja, nur so okay. zur Info. Ja, du kennst dir auf jeden Fall Vollgas aus. Ja, ich spiele es auch schon ein bisschen länger. Ja, ich, ich glaube, es ist meine dritte Runde jetzt. <lacht> ja, aber es ist schon noch ein geiler Spielmodus. Das muss man lassen. Das, ja, es ist echt lässig. Das Guck ist du. gut. Also, wäre wer auf jeden Fall öfters zocken. Ja, das auf jeden Fall. Mhm. Weil wir haben es auf jeden Fall richtig lustig hier. Und es ist richtig frisch am Start her, Fresh, Leute, frisch. Die Team Magenta ist auch da am rumstehen. Also ich gehe jetzt einmal in die Mitte und schau mal. Das Biest ist nämlich da gerade eben. Das werden wir mal hinmachen. Was ist es? Was ist es? Oh. Schau ich gerade Ja, ja, der, ja, der Magenta -Hack. Ja, nice. Okay, wir müssen auf Magenta. Am ah, Pferd ist da. Ein ich Pferd, weiß ja. nicht, was gibt das Pferd? Was gibt das schon wieder? Ich weiß gar nicht mehr. Ja. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher. War der ziemlich Problem. 200 Stück. Ja, ich bin jetzt auch gleich in der Mitte. Hey, Creeper. Wow. Ganz danke, geblockt. Ja, der Blaue ist da. Ah, warte, wir sind Blau, oder? Ja, Damage Resistance. Mich ah. Okay. Ja, auf jeden Fall Magenta-Hack. Ja, dann muss ich direkt zum Magenta gehen, wenn das so ist. Das ist geil, ich bin runtergefallen. <lacht> oh, Mann. Ich glaube, ja, ich habe sogar gesehen. Oh, nein. Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Magenta, das ui. Der haut echt gute Hitze aus. Der trifft Ja, ihn. eben, deswegen. Der hackt bestimmt. Der steht in der Lava. Hey, den stört das auch nicht. Hä? Bekommt er überhaupt Schaden? Na, no. hey, der, der steht gerade direkt in der Lade und passiert gar nichts. Lol. Der hey, Typen kriegen mich auf. Hey, der macht gar nichts, der steht da gerade einfach und. Ja, eben als es einfach hingemacht. Nice. Okay, gehen wir jetzt in zwei drauf. Dann jo. haben wir die. What? Ich bin runtergefallen. Nein, ich bin auch halt runtergefallen, <lacht> er, <hat mich lacht> er hat mich oben mich ah, oben ja, Aber. Auf... <lacht> Bei dir ist es klar, er hat dich mit dem Schwert, aber. Yeah. Ich bin einfach einfach gesprungen und dann. Ja, ja, ich weiß selber nicht, was ich genau gemacht habe. Okay, ja. Uh. What? Bist du das? Ja, okay. ja ja ich bin Ich bin's. Es ist unser Base, wo du gerade hinrennst, oder? Achso, na, wir rennen mal komplett. Ja, wir müssen ja in die Mitte durch, so. Aber wir haben noch. Resistance. Das ist gut. Das mit, hast, du, hast du einen Bogen? Ja, habe ich sogar. Wir könnten sie sogar spammen. Stimmt, ich komme ja nicht zu. Wenn man treffen würde. Ich schaue mal ob ich triffe. Ja, ich bin trafen. Ich äh, schieß unten durch. Beim nee. Gras-Tour. Aber ich, ich triffe so immer, glaube ich. Ich bewege gar nichts mehr beim Aimen, einfach immer nur aufziehen. <lacht> ja, baut zu, baut zu. So, jetzt okay. machen wir hier mal ich triff auf jeden Fall noch, deshalb mache ich noch weiter. Ich mach jeder Schuss 2%. I... Damage. Nein. Du feierst daneben schon brav. Uh, bist du der linke oder der rechte? Ich bin der, der überlebt hat. <lacht> hey, das ist auch nice. Ja, die haben wir, ey. Ja, den haben wir ja. 17%. Heta, keine Ahnung. Lol, die sind beide tot. Hey, keine Pfeile ja, Easy, Leute. Nice. Hey, das war mal echt nice. GG. GG, ja. Wir haben die Runde. Wir haben noch nie verloren. Ja, wir spielen auch zu zweit die erste, also zu zweit spielen wir die zweite Runde. Ja, stimmt. Danke fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall beim Chancey vorbei, ist echt ein lässiger Typ und ja. Schaut auch bei Alex vorbei. Der Typ ist richtig nicer Typ. Ich möchte auf jeden Fall mit ihm noch mehr aufnehmen. Und ja, dann würde ich mal sagen, das war sie. Ciao. Tschüss.